Ich habe noch nie auch privat so gut in meinem Leben gegessen wie hier. Moin und schön, dass ihr am Start seid heute. Ich teste das erste Mal in meinem Leben oder ich esse zum ersten Mal in so einen richtig heftig teuren Schuppen. So, das ist in Buxude. Seabreeze heißt das im NSB-Hotel. So, und dann werden wir den übelsten gourmet uns reinflaschen. Im Vergleich zu Döner oder sonst was ist das natürlich jetzt mal eine ganz andere Nummer. Wenn ich ein ganzes Restaurant teste, quasi so, knallhart, jetzt mal drei Gerichte. Und dann baller ich zum Schluss die Bewertung zusammen. Haut mir alle Empfehlungen rein, was ihr wollt, ob... Nobel-Hotel ist. es Döner ist, Burger, Pizza, alles könnt ihr mir reinknallen in die Kommentare. Wir sind verabredet, wir ballern jetzt erstmal rein. Was sagt ihr eben zu dir, Achmed, eine Kochweste in deiner Größe hat er nicht, sagt er, ne? aber ich So, und da sind wir. Hier ist das, hier ist das normale mhm. Restaurant. Hier war früher das Gourmet. Mhm. Ihr genau. könnt auch gerne mit in die Küche reinkommen. Ja, das wäre super. Boah. Aktikant, auch Chef. Wie heißt das? Souschef? -Chef. chef Was ist ein Sous-Chef? Das ist der stellvertretende Küchenchef. Ah, okay. Was noch so schön ist hier gerade? Ich mache ein Duc -Solais. So, das sind auch Ausflüge, die habe ich noch nie gehört, sag ich dir ehrlich. Ganz, ganz ah. fein gehackte bzw. geschnittene Pizza. Nicht, dass du dir jetzt in die Finger schneidest, auch, wenn ich dich ablenke. Hast du schon, also, Ich habe mir auch jetzt auch, guck mal, das, das habe ich mir im Finger gehackt hier, siehst du das? Ja. ja. Thomas, was wollen wir denn überhaupt heute kochen für mich? Wir können machen über und Unbedingt, ja. Und wir könnten machen Filet. Filet. Okay. Können wir auch drei Gerichte machen? Wir können auch noch eine Suppe dazu kriegen, ja. vorweg. Ja, ja, bin ich ja, dabei. Ist äh. Du isst ja bestimmt auch manchmal hier. Ne? Das ist das größte Geschmackserlebnis, was du sagen müsstest, was ich mir hier abholen kann von euch. Also, das Butter aged Steak sah ganz gut aus. Ja. 26 Tage in, in Butter. Oh, ehrlich? Ja. Das ist 26 Tage in ja. Butter eingelegt. Ja. Oh. Thomas? Nein, gibt's nicht. Wieso nicht? 90 Euro, mein Freund. Ja, das bezahle ich doch. Du willst echt ein Butter -Aid. Ja, ich brauche ein Butter Butter-Aged. Braucht leer. Guck mal, was ich opfer für euch. Ich dachte, ich wird eingeladen. Der Zug ist jetzt abgefahren. Der Zug ist jetzt endlich abgefahren. Nee, ich bezahle, kein Problem. Ein Stückchen Schweinefleisch, ne? Nee, eben nicht. Das ist ein Limetten-Bindersulbe. Das darf ich eigentlich nicht vormessen, das desensibilisiert meine Geschmacksnerven. Das ist aber, das ist, wie gesagt, eine Kombination von ihm und der H. Nee, ja, willst du, ich fress denn auch in der Freizeit, also. also und weil es jetzt, weil es richtig... Wild. Weil es wieder so ein bisschen riecht, kennst du diese, diesen äh, Fischfilet aus der Dose mit dieser Tomatensauce. Ach, die, aus der, äh, die ist auch bei Aldi gewesen, oder? <lacht> Alter, ich hau euch gleich an. <lacht> <lacht> Früher waren auch bei Lidl, jetzt hat auf Aldi umgestiegen, die Zutaten, ja, ne? Das stimmt. Äh. Aldi so ist auch günstiger. Was ist das erste Gericht, Thomas, was wir machen? Das mit eine Tomatensuppe. Ich bin Tomatensuppe-Experte. Also du verwöhnst uns echt heute, Mann. <lacht> Unglaublich. Ich habe viele Tomatensuppen im Leben gegessen. Jetzt will ich gucken, ob das sich unterscheidet zu einer Standard-Tomatensuppe. Deko hin oder her, aber schmeckt das auch anders? Ja, das kann man deutlich schon mal sagen. Nicht zu vergleichen mit irgendeiner Tomatensuppe. Ich habe schon oft so eine Vorspeise gegessen. Du hast ein Erlebnis. Kam mir fast Zitronen nicht und auf einmal hast du so, so einen Impuls von Zitrone. Dann hast du natürlich die Kräuter da drin und dieses ähm, Basilikumschaum. Das Tomatengelee war da noch unten drin. Ne? Das sage ich, Weird Walk habe ich noch nicht so gegessen. Nur für diese Suppe würde ich hingehen, ich schwöre es euch. Das mit dieser Schaumform in der Konsistenz, wie sie der Mund oder man selber nicht kennt, das vermengt sich hier so richtig. Jetzt nimmt man hier noch ein bisschen Büffelmozzarella. Ich sage euch Talk. diese Suppe, ne, ich würde von mir die höchste Bewertung überhaupt bisher, was ich überhaupt bewertet habe, bekommen. Ich wollte hier gar nicht mit Kommazahlen anfangen, aber dem würde ich den, den 9,7 geben. Wirklich, ganz krass. Ich habe viele Tomaten wirklich gegessen in meinem Leben. Das ist wild, Alter. Thomas hat mich geflasht. Thomas! Du hast mich von den Socken gehauen. Guck mal, find mal Thomas wie so aussieht, Voll der sexy man. So hey. <lacht> oh, kranke Scheiße, Mann, Es geht weiter, Mann. Ich komme mir echt vor wie Hall of Fame oder sowas, wie das heißt. Ist das mein Butter Edge? Das ist Butter Edge. Hm. Hast du zerdrückt den Knoblauch ich um, Ja, hast du schon mal Faust gemacht? Nee. nee? Ich stehe die ganze Zeit Thomas im Weg. Er wollte mir eben schon ein Ding ziehen. Eisern, wie eine Kriegerin. Selbst das hier, Glocke, das kann man essen. Oh, das ist hoffentlich für mich. Thomas, ist das für mich nachher, sei ehrlich. Das war nur versucht. Ah, das Kann ist geil aus. Ja, sehr. Ja, dann komm mal her, Probleme machen. So schlimm? Ja. ja, komm her, mach die Hand auf, mein Gott. Ja, ich jetzt zeig doch klar, ja, so. Ja. Dann... Geht, ne? Ist gar nichts. Ich hätte geheult wahrscheinlich. Am oh. Valentinstag komme ich mit meiner Freundin, Thomas. Ehrlich, du hast mich überzeugt heute. Die mit dem Bart oder was? Nee, <lacht> nee die mit Glanz. <lacht> <lacht> Thomas, du was du du. War, was nicht, von Jürgen, die, die, die Frau ist das nicht so? Nee, ne? Von ja, Jürgen, ja. Mit dem habe ich immer abgechillt beim, beim See. Weiß ich, weiß ich, weiß ich. Ja. Wenn ich er gesagt hat, er muss Du bist doch jetzt zu so älter geworden, habe ich den nicht mehr Nee, na gar nichts. Wie eine Maschine, du, Frau von ja, ja, aber, aber, aber Wir sind Freunde auf Facebook. Wir beide? Wir beide. Die ja, ja. Ne? Na, ja. Doch, das weißt du, ne? ja, wir unterhalten uns nochmal unter vier Augen. Später. machen wir, machen wir? Äh, gehen wir rüber damit, ne? ja, ich sagen. Du mal an, Ich Du mal an. ich muss mich konzentrieren komplett allein. Da darf ich keine Ablenkung kriegen. <lacht> Wenn ihr diese Creme in drei Wörter beschreiben müsst, lieblich, scharf, kürbislastig der beinahe so ein bisschen süß speisen kann. Ein bisschen butterig auf die Creme. Und hat eine geile Schärfe drin. Jetzt wird das Fleisch hier angeschnitten. So also, er hatte gefragt, wie du es haben möchtest. Ich habe gesagt Medium, mhm. ne? logischerweise. Mhm. Sehr zart, das muss man dazu erstmal sagen. Schön fürs Auge auch gearbeitet mit zwei verschiedenen Kartoffeln. Das gefühlt in jedem Biss noch nochmal ein an anderes Aroma, einen an anderen Geschmack drin. Halt also, pass auf, Leute. Fleisch für mich knallhart. Rein vom Geschmack, nur das Fleisch, hebt sie nicht groß ab, muss ich sagen. Soße krank, mit fruchtigen Aroma, sehr süß, er hat leicht, gleich mal bissigen Geschmack durch den Alkohol, aber positiv bissig. Ne? Mini Salatköpfe, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was das ist. Das ist richtig scharf angerüstet, knusprig wie Chips von oben. Da gebe ich eine 7,9 Abschlussbewertung für das gesamte Gericht, weil der Rest einfach echt schon heftig ist. Oh, ich guck mal, wie weit die da jetzt sind. Ich check mal schon mal ab, was wir jetzt hier nehmen. Ja. Nachtisch darf ich noch nicht, Thomas. Doch, das ist sowieso nur noch zwischendurch. Nur für zwischendurch, du das? das? Zwischendurch. Okay, was gibt es gleich? Weiß ich noch nicht. Thomas, aber ich muss nicht zum Schluss. Ich muss als Nachtisch. Nee, das. das läuft hier sonst vom Teller. Echt? Okay, dann mach ich jetzt. Das war nur mal so ein Test. Ne? Okay, okay. okay Achso, das kann ich so nicht kaufen, ja? Nee, das musst du so nicht. Ich bin das gespannt. Ich das ist noch übrig, das von letzter Woche. Oh. <lacht> ich habe noch nie so gegessen, sage ich wirklich. Alleine diese Cremio. Ich glaube, ehrlich jetzt Talk, du kannst sehr viel mehr Geld ausgeben und würdest nicht sowas bekommen. Ich würde sagen, es ist eher ein Eischarakter, aber so eine Mischung zwischen Nougat, wie man es so kennt, ja, es ist schon so bissfest wie die Nougat, aber es ist jetzt kalt. Kriegt man von mir, ich als Nachtisch. Eine neue Coppel. Punkte. Das kannst du kaum, das ist heftig. Ich bin so gespannt auf, was er mir jetzt auf den Tisch schaut. Ich fühle mich wie ein kleiner Junge. Ich hoffe, er lässt mich nicht zahlen, Leute Mann. Ich sage nachher zu, mir, ich sage, Thomas, wie viel kriegst du? Und ihr werdet genau das hier sehen. Lass mal. Lass mal. So wird er machen, ne? Inshallah. Inshallah. Gut, nächstes Gericht, ja? <lacht> <lacht> Also so leicht lack ich aber auch. Perno. Perno. Ah, hat er Panno reingemacht, der Fuchs. Hm? Geil, geil. ist das schon mal doch mein Fisch jetzt? Ah, ich krieg ihn doch. Ich Hast du meinen Arm gesehen gerade? Ich hab deinen Arm gesehen, ne? das sieht aber gut. Das sieht gut aus, ne? Ach, so, du überlegst du nochmal mit dem Alter, was du gesagt hast, ne? <lacht> <ja? lacht> das ist es, jetzt weiß ich, das Ja, das ist es. Überall, da, ja. man verändert sich mit der Zeit, ne? Moment, ja. das sieht doch aus, ne? Was ist denn das? Oha, das ist eine so gute Frage. Boah, wow, das ist Hähnchenleber. Ja, oh, 100 Punkte. Ehrlich ist jetzt? Der Kandidat hat 100 Punkte. Nee, ist das echt Hähnchenleber? Natürlich ist das kein Hähnchenleber. Nee, ehrlich nicht? Ach Mann, naja, ich habe mich schon gefreut. Ich habe das komplette Video nicht gewusst, wie viel das Essen kostet. Ich habe es erst nach dem Video erfahren. Und ich hätte wirklich gedacht, es wäre viel, viel teurer. Wer kommt auf diese kranke Idee, so ein schön Pernola kritzig mit da reinzuballern, hebt sich schon mal der krass ab. Wie gesagt, dieses Hähnchencharakter vom mageren Hähnchenfleisch. Butter, dieser Parmesan, dann diese Seezunge. Zack, saftig. Mandel, die Zunge zerfällt für mich im Mund. Es ist nicht komplett das Gericht, was für mich für eine 10 von 10 prädestiniert ist. Ich weiß nicht, ob man es besser machen kann. Ich habe das erste Mal Sehzungen gegessen. Da muss ich dazu sagen, da fehlt mir noch ein klein bisschen Rums von der Sitzung in sich, der Geschmack. Ich gebe Ihnen eine Jetzt kriegen wir noch ein veganes Gericht. Mein Vater hat immer gesagt, wenn man gekocht hat, muss dann alles aussehen wie vorher wieder. Ja. Also, entweder kriegst du jetzt den kriegst das Filet oder, oder die Ente. Dann nehme ich Ente, Thomas. Komm, lass mal was anderes. Okay, gib doch nicht vegan. Ich, ich muss mich korrigieren. Du kannst auch noch vegan kriegen. Vegane Ente, ja. Das ist eine wilde Brokkoliart. Eine wilde Brokkoliart, Alter. Du kommst hier mit Wachen, Thomas. Wohl kaufst du das ein, Mann? Du aus dem Garten gepflückt. Ja, Mann. Der pflückt andere Sachen bei sich im Garten. Wie ist diese andere, diese, diese Kreuzung nochmal aus dem Flower Sprout. Flower Sauerkraut. Sauerkraut, ja, ja. <lacht> <lacht> Ich glaube, du hast den noch Hunger, Thomas. Okay. Hey. Also zum letzten Gang, vielleicht gleich noch ein Dessert. Wir haben jetzt Ente hier. Die ist, äh, ich weiß nicht, wie sie es genannt haben, zu oder so. Das ist in diesen Beuteln gegart. Sehr, sehr zart durch dieses Garverfahren, kann ich so schon mal sagen. Es ist noch besser als bei Oma, man muss einfach sagen. Das war schon krank bei Oma damals. Damals, letztens, ja, vor Monat war es. <lacht> Aber zu 20 Jahren! <lacht> ist, es ist komplett im Einklang. Eine schöne, geschmeidige, leckere, süße Kruste durch scharfe Anbraten. Eine leichte Pfeffernote. Der Pfeffer kommt so ganz mild rein. Ich würde jetzt mal sagen, es kribbelt wirklich leicht. Aber er dringt nicht so irgendwie aggressiv, eklig durch. Und das Kartoffelpüree mit irgendwie, was sagt der 70% Butter macht er rein. Man merkt es auch, es schwebt bei dir im Mund. Diese Aromakombination. Das ist nicht zu vergleichen mit irgendwas anderem. Ich weiß, es ist nicht so, aber es kommt so ein bisschen vor bei dieser Küche, als hätte sich jemand mit einer Feinwaage hingestellt. Also wirklich Real Talk, Das ist einfach on point. Das ist durchdacht. Ich sage euch auch dem hier gebe ich eine, eine 9,1. 9,1 von 10, eine Ente viel besser zu machen. Diese Zartheit. Ich gebe eine 9,2, sowas. 9,2. Das ist eine andere Nummer. Das ist wirklich eine andere Liga. Ja, ist Naturbursch und es auch gerne mal von der Wiese was. Klee oder so, ne? Wirklich jetzt kein Real -talk. So das Gericht, also dieses, diesen Nachtisch, finde ich jetzt lange nicht so krass wie die anderen Sachen, weil ich trotzdem einfach wegen der Ausgefallenheit diesen Geschmacksexplosion eine 8 von 10 trotzdem noch geben. Aber was krass ist, fühlt sich so auf eine Wiese, wirklich. Pflückt ein paar Blüten, tausend Geschmäcker, brennende Samen oben drauf. Also, 8 von 10 ist auch wirklich sehr individuell. Thomas, so, also vielen Dank schon mal für die Gastfreundschaft, ne? Sag mal jetzt so allgemein, was kriegst du jetzt überhaupt von mir? Und ihr werdet genau das hier sehen, Lass mal. Lass mal. Sonny, machen wir die Rechnung fertig. <lacht> <lacht> von mir mein Abschlussstatement zu dem Laden. Ich habe bei vielen Läden gegessen, wo es hieß, so, oh, das ist anders, das ist komplett. Ich habe noch nie, auch privat, so gut in meinem Leben gegessen wie hier. Aber ich muss sagen, auch von den Preisen, ne? da muss man auch noch mal sagen. Ich dachte, ich zahle hier ein Sechi, ein 70er pro Gericht. Kein Vergleich, Preis, Leistung ist krank. Ich bin einfach hin und weg, ich danke fürs Zuschauen. Wenn ihr öfter so eine Gourmetouren sehen wollt, schreibt es auch rein, ich fand es heftig. Ne? Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Daumen hoch, Kommentar, Glocke an, Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. und